Und in Berlin begrüße ich jetzt den Wahlsieger von der CDU, den Spitzenkandidaten Kai Wegner. Guten Abend, Herr Wegner. Schönen guten Abend. Wie groß ist Ihre Sorge, heute Abend den Wahlsieg feiern zu können, aber am Ende doch leer auszugehen, weil die Regierungskoalition einfach weitermacht? jetzt freue ich mich erstmal. Berlin hat den Wechsel gewählt. Die CDU, ich habe einen klaren Regierungsauftrag von den Berlinerinnen und Berlinern bekommen, jetzt eine neue Landesregierung zu bilden und wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen, wir werden Parteien zu Sondierungen einladen, wir werden die SPD einladen, wir werden auch die Grünen einladen. Jetzt geht es um Verantwortung für diese Stadt. Sie freuen sich, aber wie sehr trübt diese Unsicherheit Ihre Freude, dass Sie halt eben doch so ein bisschen nicht voll das Ganze feiern können, weil diese Unsicherheit da mitschwebt? Na, dass es nicht ganz einfach wird, in Berlin eine Regierung zu bilden, das war mir schon klar. Und ich glaube, jetzt müssen erstmal alle Parteien dieses Ergebnis zur Kenntnis nehmen. Es ist ein klares Ergebnis. Wir sind zehn Prozent vor dem Zweitplatzierten. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Und ich glaube, das müssen jetzt die ein oder andere Parteien, die müssen das ein Stück weit verarbeiten. Das alles Entscheidende ist aber jetzt, dass es um Verantwortung für diese Stadt geht. Viele Berlinerinnen und Berliner trauen nicht mehr der Politik. Und dieses Vertrauen müssen wir zurückerarbeiten. Und da geht es in erster Linie um gute Regierungsarbeit. Und in so einem Bündnis möchte ich eine Koalition bilden. Eine stabile Regierung für Berlin, wo man gut zusammenarbeitet und wo man Probleme endlich anpackt. Was würden Sie denn den Grünen oder der SPD anbieten, damit die dann sagen, okay, dann nicht weiter wie bisher, sondern jetzt mit der CDU? Ich glaube, heute ist nicht der Abend für Angebote, sondern jetzt geht es erstmal darum, Vertrauen aufzubauen. Wissen Sie, in den letzten Jahren, in den letzten sechs Jahren hat dieser rot-grün-rote Senat auf offener Bühne gestritten. Und deswegen ist so viel liegen geblieben und deswegen hat Berlin so viele Probleme. Und ich möchte gerne erst mal vertraulich mit möglichen Koalitionspartnern sprechen. Wir brauchen eine neue Kultur der Zusammenarbeit, aber auch eine Kultur der Entscheidung und eine Kultur der Verantwortung. Und das sollten wir hinter verschlossenen Türen machen. Aber wir werden dann sehr schnell über gute Ergebnisse informieren, dass diese Stadt schnell eine stabile Regierung. Bekommt. Ja, nur weil Sie die guten Ergebnisse nennen, heißt es das ja nicht, dass sie auch per se gut sind. Und Sie wollen alles ziemlich anders machen, sagen Sie gerade, als der bisherige Senat. Aber Sie brauchen ja mindestens eine Partei, die jetzt eben schon mitregiert. Wie soll denn da dann ein Neuanfang gelingen? Ich glaube schon, dass der ein oder andere unzufrieden ist, wie man im Berliner Senat unter SPD, Grünen und Linken miteinander umgegangen ist. Und das Ergebnis ist ja auch klar, alle drei Senatsparteien haben verloren. Und äh, von daher muss sich darüber jetzt jeder Gedanken machen. Und mein Ziel ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, wo man partnerschaftlich fair miteinander zusammenarbeitet, wo man auch mal Erfolge dem Partner gönnt. Aber das Allerwichtigste ist, dass die Probleme in dieser Stadt endlich behoben werden. Das ist jetzt die Aufgabe einer zukünftigen Regierungskoalition. Mit wem würden Sie denn am liebsten zusammengehen? Mit Frau Giffey oder Frau Jarasch? Ja, wenn ich Ihnen das jetzt schon sagen würde, wären das ja keine offenen Gespräche. Ich gehe ja, ganz ergebnisoffen rein. Ja. Also, das glaube ich Ihnen. Äh, ich gehe trotzdem ganz Ergebnis offen rein. Ähm, ich werde die SPD einladen, ich werde die Grünen einladen. Und das alles Entscheidende ist, dass wir einen guten Plan für die nächsten dreieinhalb Jahre entwickeln, dass die Stadt funktioniert, dass wir eine Verwaltungsreform hinbekommen, dass wir die Bildung besser machen, dass die Menschen sich auch wieder sicherer in der Stadt führen und dass wir die Spaltung in Berlin überwinden. Wir sind Innenstadt, Außenbezirke, Alt gegen Jung, Fahrrad gegen Auto. Und ich möchte endlich diese Stadt zusammenführen. Was sagt Ihnen eigentlich die Tatsache, dass unsere Wahltagsbefragung zeigt, und wir haben es gerade auch eben von Jörg Schönborn gehört, dass die CDU überwiegend aus Enttäuschung über andere Parteien gewählt worden ist und weniger aus Überzeugung für ihr angebotenes Programm. So richtig überzeugt scheint Berlin von der CDU dann ja auch nicht zu sein. Wir hatten eine ganz klare Wechselstimmung. Die Leute wollten etwas anderes. Und wir haben diesen Wechsel angeboten. Wir haben immer gesagt, diesen Wechsel wird es nur geben mit einer starken CDU. Und wir haben Themen thematisiert und auch benannt in diesem Wahlkampf, die die Menschen bewegt haben. Das Thema innere Sicherheit, das Thema Mobilitätspolitik, aber auch das Thema Bildung und Verwaltungsreform, dass Berlin wieder funktioniert. Und ganz offenkundig haben uns die Berlinerinnen und Berliner auch dafür das Vertrauen gegeben. Aber mir geht Jetzt vor allen Dingen und deswegen will ich das gar nicht schön reden. Mir geht es darum, dass die Berliner wieder Vertrauen in ihre Politik bekommen. Das ist offenkundig erschüttert nach sechs Jahren Rot-Grün-Rot und das müssen wir uns hart zurückerarbeiten. Und das wird eine Aufgabe einer zukünftigen Landesregierung unter meiner Führung sein. Das bleibt noch abzuwarten, ob das wirklich unter Ihrer Führung dann sein wird. Auf jeden Fall vielen Dank für das Gespräch, Herr Wegner von der CDU. Ich danke Ihnen und einen schönen Abend.